Guten Tag, Deutschland. Deutschland. Deutschland. Wie viele Stunden hat so ein Tag bei Ihnen? Jetzt im Wahlkampf 18. 18, 18. Schöner, schneller, Lauterbach. Lauter Bach. Lauter Bach. Wir nehmen so viel Koka, sind seit Tagen wach. Gönnen uns die neuesten Neuigkeiten. Die ARD und ZDF so freundlich für uns vorbereiten. Weil wir informiert sind und sehr viel studiert haben, bringen wir euch die nicen Bars für gediegene Spazierfahrten. Alternativ zum rumlungenen Biergarten. Ihr trefft uns in Tanzlokalen, zwischen, während und vor den Wahlen. Almani Zitrone, Bald kannst, kannst du nicht mehr ohne. Privatkapital! Und der Omicron Prime. So lit wollt ihr auch gerne sein. Wir bauen Tipps aus Zettel von der Wahlurne. Riechst du das auch? Es ist Mani zitrone Ja, das Zeug ist nicht ohne. Lass mich oh. helfen, oh. Mutti.